Er und sein Freund haben eine derart grausame Tat geplant, dass sie damit sicher in die Geschichte eingehen werden. Musik Wenn wir es geschafft haben, Zeitbomben zu bauen, werden wir hunderte davon an Straßen, Brücken, Gebäuden und Tankstellen deponieren, wo sie auf jeden Fall Zerstörung und Chaos durchbrechen. Tägliches Leid über die Familien brachte und die Welt mit Entsetzen.